Herzlich Willkommen zu diesem Video, ich möchte heute eine ganz klare Empfehlung aussprechen und zwar für ein Audiobook, das ich mir vor einiger Zeit gekauft habe. Der Name dieses Audiobooks ist Die Kraft Dein Schicksal zu gestalten von Tony Robbins. Tony Robbins äh, kennen Sie wahrscheinlich weil Sie sich schon irgendwie mit äh, Erfolg oder Zielerreichung beschäftigt haben oder mit dem Gesetz der Anziehung kennen Sie ja wahrscheinlich äh, den Film The Secret und so weiter oder das SGR Programm oder Jim Rohn diese Werke die so bekannt sind. Wahrscheinlich kennen Sie das alles und ich muss eins sagen ich habe mich in letzter Zeit sehr sehr viel mit dieser Thematik beschäftigt, habe mir auch einiges dazu gekauft. Aber das Einzige, was wirklich auch umzusetzen ist, wo klare Anleitung dabei ist, wie man sein Leben verbessern kann und so weiter, wie man erfolgreicher werden kann, wie man auch ins Handeln kommt. Und da ist der Punkt, das ist das Einzige Werk, was ich wirklich empfehlen kann, eben dieses Audiobook. Und ich möchte dafür heute ein Review abgeben. Und zwar in meinem heutigen Blogpost. Ich mache das heute mal nicht alles per Video sondern ich habe wirklich zusammengefasst in meinem Blogpost warum mir dieses Werk so geholfen hat, warum es so genial ist und warum Sie, ich traue mir jetzt eine Aussage zu machen, alles andere zu diesem Thema sich sparen können. Ich sage Ihnen wenn Sie dieses Audiobook haben dann brauchen Sie nicht mehr um erfolgreich zu werden in die Gänge zu kommen und zu erreichen was immer Sie wollen. Alles was Sie jetzt tun müssen um mein ehrliches Review über dieses Werk von Tony Robbins zu erfahren und zu sehen ist einfach auf den Link unter diesem Video klicken. Dann kommen Sie direkt auf meinen Blogpost und dort ist alles aufgegliedert und wie gesagt mein ehrliches Review. Ja das war es jetzt zu diesem Video. Klickt Sie jetzt auf den Link unter dem Video und falls Sie schon auf meinem Blog sind dann brauchen Sie nur den Text unter diesem Video sich anzusehen. Gut das war's von mir bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment. Ende von diesem Video möchte ich Ihnen noch einen kostenlosen Kurs schenken. Der Name dieses Kurses ist Unzählige Kontakte pro Tag für Ihr Business. Ich zeige Ihnen in diesem Videokurs ganz genau, wie Sie tagtäglich unzählige Kontakte für Ihr Business generieren können. Und zwar zielgerichtete Kontakte, spielt keine Rolle, in welcher Nische Sie tätig sind. Und alles, was Sie jetzt tun müssen, um diesen gratis Kurs zu bekommen, ist klicken Sie auf den Link unter diesem Video und fordern Sie ganz einfach den Kurs an. Wenn Sie das jetzt gleich gemacht haben, dann sehen wir uns in einer Minute innerhalb des Kurses. Bis dann.